Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir Five Nights at Freddy's Simulator. Es ist ein Spiel, wo man bei einer Pizzeria ist und wir sind das in, in der und wir müssen den Security Guard Jumpscalen. Das ist relativ simpel. Ich glaube, wir fangen mal mit Freddy an. Okay, sind wir hier mit diesem Pizza Sound oder Mikrowellen Sound? Dieses Ding. Aber okay, wir sind jetzt hier bei einer Pizzeria. Was ist das denn eigentlich? Sind das Face Coins? Ich glaube schon. Ah, oh, ich wurde gesichtet, verdammt. Ich habe fünf Fast bekommen. Nicht schlecht. Okay. Ach, das sind noch mehr Fast Ach so. Schon wieder welche. Nicht schlecht. Nee, ist diesmal sechs. Aha. Nicht schlecht. Okay, die Kamera ist aktiv. Nur wenn die Kamera inaktiv ist, können wir in die Räume, also in die Gänge entlang gehen. Sonst ist hier so eine unsichtbare Wand. Das macht es ja auch so schwer, das Spiel. Ähm, ja, es können ihn gleich jumpscannen. Ähm, ich hoffe, wir werden jetzt nicht gesichtet. Äh, verdammt, ich kann es sehen. Ich dachte, er wäre aktiv mit der Kamera. Aber er war noch inaktiv. Boah, das habe ich jetzt richtig verwechselt. Aber wir machen noch einen neuen Versuch. So, wir gehen jetzt wieder jetzt hier gleich entlang. Wir wurden gesichtet wahrscheinlich. Oder? Was heißt das denn eigentlich? Lulabi. Was heißt das? Noch ist es 1 am. Also nur 1 Uhr nachts. Okay, schon wieder neuer Versuch. Wir wurden gesichtet auf der Kamera. Fast 2 am. Okay, diesmal haben wir den. Let's go. Ein paar Sekündchen. Da kommt der Jumpscare. Da war der Jumpscare. Wir haben like 5 Fastcoins bekommen. Wir haben gewonnen. Let's go. Jetzt haben wir insgesamt 72 Festcoins nicht schlecht. So, wir machen mal bei Bonnie weiter. Mal sehen, wie es da aussieht. So, wir sind wieder hier und ich sehe das sind auch ein paar Festcoins auf dem Fußboden. <lacht> das sind 28 Festcoins, nicht schlecht. Boah. Wow. Und das sind 14 Festcoins. Auch nicht schlecht. Wir haben fast 1 AM und wir wurden gesichtet mal wieder. Warum auch immer? Wahrscheinlich, weil er uns gesehen hat. Auf, bei den Kamera. Okay. Und den haben wir jetzt auch. Let's go. Das dauert ein bisschen. Und jetzt haben wir ihn auch gejumpscared. Wir haben sieben Fast bekommen. Nicht schlecht. Jetzt haben wir 141. Jetzt könnten wir theoretisch was kaufen. Ähm, ich glaube, bei FNAF 4 wird es mir echt interessant. Oder bei Sister Location. Das hört sich mal anders cool an. Ich glaube, ich kaufe mal Phantom Foxy. Und. für die Warum nicht? So, was spannen wir hier eine Cutscene. Okay. Oh, wir sind ziemlich groß. Und wir wurden gesichtet. Nicht mal eine Sekunde später wurden wir gesichtet. Und das sind auch ein paar Festcoins. Das sehe ich gerade. Wir müssen warten, bis wir dieses Go Get Em aktivieren können. Das kann ein bisschen dauern. Wir haben zwölf coins Nicht schlecht. So, jetzt warten wir hier ein bisschen. Nicht, dass er uns noch sieht. Ähm, es kann ein wenig dauern. So, jetzt können wir das aktivieren mit Z. Ach, jetzt müssen wir das noch steuern. Okay. Jetzt können wir ihn gleich jumpscannen, let's go. Uns die Tür entgegenschließen und dann bekomme ich die nicht. Aber wir haben jetzt kommen und jumpscannen den jetzt Jetzt machen wir Front ein Foxy. Mal gucken, wie es da jetzt aussieht. Ob es jetzt schwerer oder leichter ist. Eben zum Jumpscannen. Noch eine Cutscene. Ah, okay. Und wir haben zwei Festcoins. Warum ist die auch mal so klein? Fünf? Naja, nichts Besonderes. Mal gucken, ob wir jetzt Glück haben und wieder einen Legendären bekommen. Mit 40 Festcoins. Äh, schade. Nein, wir haben keinen Legendären bekommen. Äh, oh. Okay, das fand ich für Freddy. Ich dachte, das wäre schön, der Security Guard. Oh, wir warten. Nee, wir warten mal ein bisschen, bis er wieder aktiv mit der Kamera ist. hier ja, nehme ich jetzt. Und ich habe es gehen in 3, 2, 1 spannen. Let's go. Den haben wir jetzt auch. <lacht> wir haben fünf Fast bekommen. Und wir haben jetzt 61, das ist ja noch voll okay. Wir kaufen mal Nightmare Fredbear. Das hört sich mal sehr interessant an. Mal schauen, wie es aussieht. Es müsste eigentlich leichter sein jetzt. Okay. So, was sind wir hier? Und das sind wieder Festcoins, sogar zwei hintereinander. Okay. Ähm, ja. Vielleicht okay, mit Z mal diesen Nightmare dings da. Ja, nehme ich jetzt. Ähm, wir warten mal hier ein bisschen. Boah, bei fna ist es echt schwierig, ne? Ich weiß nicht, wie das jetzt hier funktioniert. Ist es ja schon das Kinderzimmer, nee. Da ist das Kinderzimmer. Ich dachte, das wäre schon da. Okay, wir warten mal ein wenig, bis wir dieses Nightmare-Teil wieder aktivieren können. Oh Gott, was ist das denn? Was ist das denn für ein kleiner Fisch? Wir haben den Jumpscare. <lacht> Ähm, jetzt machen wir bei FNAF 3 Springtrap. Mal gucken, wie schwer das jetzt wird. Noch eine neue Cutscene. Sehr interessant. Okay. So, wir sind hier wieder in so einem Raum. So ähnlich wie auch bei Phantom 40 vorhin. Könnte hier theoretisch schon runterkriechen und, ja, bei dem zum Büro den Jumpscare halt, ne? Aber die Gänge sind wahrscheinlich echt lang, glaube ich mal. Hier hinten ist auch eine Kamera, bis soweit ich sehe. Okay. Es ist 12 a.m., also fast 1 a.m. Okay, komm. Oh, verdammt. C, C, hä? Ach, das sind andere Tasten, die, die wir drücken müssen. Ich dachte, wir müssen nur E eh drücken. Ich glaube, wir sind schon in der Nähe von, von ihm. Ich glaube, wir sind hier noch entlang. Oder wir sind vielleicht noch da entlang. Kann man die Map nicht irgendwie größer machen? Okay, wir haben fast 2 AM. Digga, was passiert hier überhaupt? Naja, wir haben das bei habe jetzt leider nicht geschafft. Aber trotzdem, wenn es euch gefallen hat, abonnieren, like nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.